Wir sind jetzt auf dem Weg zum Café und dann werden wir da ein bisschen lernen und da unsere Vorlesung haben, weil wir einfach gestern voll das schlechte Wetter hatten und dann waren wir quasi den ganzen Tag gefühlt nur zu Hause oder im Regen. Achso, man sollte vielleicht erwähnen, dass wir ja umziehen. Also wir sind nur noch ein paar Tage da und dann ist das Café natürlich auch deutlich weiter weg und deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch noch nutzen, weil die liebe Imke, die hat äh, ein super super cooles Café entdeckt. Und ich habe mich richtig verliebt. Ich fand, das ist jetzt auch ein besserer Kaffee als der in Merida. Also, in Merida hatten wir schon mega, mega coolen ja, Kaffee. Der ist voll lecker. Normalerweise ja. trinke ich keinen Kaffee, aber ja. da trinke ich Kaffee. Und das heißt schon was. Also, ihr müsst euch vorstellen, jeden Morgen ähm, sind wir so voll die Kaffee-Junkies. Ja, richtig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und die Imke so, nee, nee, danke, ich trinke lieber einen Tee. Und in dem Café bestellt sie sich immer Kaffee. Zweimal sogar. Also, es heißt schon was. Und ich muss halt wirklich sagen, das ist einer der besten Kaffees, die ich getrunken habe. Ich feiere es richtig. Dann sind wir gerade vorbeigelaufen und dann sagen die Mädels, dass da Bananen sind. Das sind einfach Bananen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe im Plural gesprochen. Ich habe gesagt, die Mädels. Das liegt daran, weil eine mehr negativ ist. Und jetzt sind wir äh, in der negativen Überzahl. Und jetzt können wir tatsächlich etwas machen. Dritt. Und ja, wir können ja, wir können ja die liebe Dame mal kurz interviewen. Wenn sie gleich soweit ist und ihr Foto hat. Ja, hast du ein Foto? Ja, liebe Heike. Du musst uns noch sagen, wie fühlst du dich als frisch gebackene Negative und. Nein! Ess nicht, Ja, oder? Ich hab's überstanden. Nein! Ist Nee, Eis. Nee, draußen Eis. <lacht> Ist einfach nur Eis. Ich finde der erste Eindruck ist richtig, richtig cool, ja, boah, übel, also das ist richtig, richtig schön aus. Ich muss euch mal kurz abtrocknen an meinem Bikini-Oberteil, Moment. Oh, oh diese Welle. oh mein Gott. Das ist so schön, jetzt endlich wieder im Meer zu sein. Und ich finde das auch sehr cool, dass wir, obwohl jetzt nicht so das bon Wetter war, trotzdem alle zusammen zum Strand gegangen sind. Also alle, die halt gerade negativ sind. Gebt euch bitte mal dieses Wasser. Also ich weiß nicht. Deine du Bikinihose verloren hat wegen der Wende. Ich halte sie jetzt fest. Ich halte sie jetzt fest. Ja, Du musst das Licht jetzt anmachen. Ich wollte dir gerade zeigen, dass du Frauen geworden bist. Bei dem Licht sieht man das nicht so gut, aber du bist Frauen geworden. Ja, ja. Hast du Schlüssel? Ja. Ganz, ganz sicher? Grüner? Ja. ja. Okay. Das passiert nicht noch Wir werden jetzt in unserer neuen Wohnung. Wir sind jetzt nämlich umgezogen. Wozu ich morgen noch was sagen werde? Ähm, wir werden jetzt aber das erste Mal unseren Pool aufsuchen. Wir haben hier nämlich einen Pool. Ich habe einfach keine Schuhe angezogen. Ich sehe das auch einfach gerade gar nicht ein, dass ich Schuhe anziehe. Ich habe die krassesten Blasen ever auf meinen Füßen. Und ich werde jede Sekunde nutzen, dass diese Blasen weggehen. Und dann werde ich keine Schuhe tragen. Ich war eigentlich gar nicht so krass ähm, dafür, dass wir irgendwo hinziehen, wo es einen Pool gibt, Weil ich mir so dachte, dass, weil insofern es da irgendwie ein Meer gibt, dann ist es eh egal. Aber jetzt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr angetan von der Idee, dass wir einen Pool vor der Tür haben. Also wir haben hier so eine Chill-Ecke und wenn wir uns jetzt hier so rumdrehen, dann ist hier der Pool und der sieht schon sehr, sehr cool aus, muss ich gestehen. Ich glaube, ich mache das genauso, wie du es hingelegt hast, dass ich das Rechte probiere mit Mandarine. Ja, doch, glaube ich schon. Mach einen Boomerang. Okay, und wir stoßen ins Okay, bist du, du soweit? Ja. Okay. <lacht> Probieren? Okay. Passt? Ja, ja. K machen, oder? K machen. Doch, doch. Ja. Vorsicht, bitte. Oh mein Gott! Oh, Bibi! Oh, hallo! <lacht> Halber Herz und verkatze! Oh, hallo! Okay, jetzt? Jetzt bin ich überzeugt. Ich bin richtig überzeugt. Es gibt hier eine Katze. Es gibt hier eine Katze. Minimum zwei. Du hast recht. Oh mein Gott, wie klein das süßes Süße. Lied. Oh. Ich oh. schmelze. Die, schmelze. Oh. die macht einen Milchtrick. Oh. Die ist so süß. Ich schmelze. Oh. Die sind einfach auf meinen Schoß gesprungen. Einfach so. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg. Und wir haben Haustiere, oh mein Gott! Oh. Was für ein süßes Piep. Wir haben eine neue Freundin. Habe ich schon gesagt, dass die Dame verrückt ist? Du bist richtig verrückt. Oh Und windig. Und ich friere. Und die geht einfach ins Wasser. Und jetzt überlegen sie, ob ich auch ins Wasser gehen will. Ich weiß doch nicht, weil es ist wirklich kalt, weil die die Gänsehaut hier weht. Nein, die Katze vermisst mich schon. Ich kann ja jetzt hier reingehen, oder? Kleines, süßes Bibi. Ich komme wieder, ich komme wieder, versprochen. Wir machen das jetzt. Wenn Heike das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Oh, oh mein Gott, ich sterbe mit dieser Katze. Guckt euch an, wie süß die ist, die geht mir einfach nach. Ich wollte doch ins Wasser. Habe ich jetzt noch Okay, ich werde ins Wasser gehen. Nur für einen kurzen Moment. Dann komme ich zurück. Ich rede ja mit der Katze gerade. Es tut euch zu leid. Die ist eine Katze. Und die mag mhm. mich. Ich hole jetzt die Stufe. Eieiei, Okay. Okay, geht noch. Ich glaube, das sind noch zwei Stufen. Kann ich hier noch stehen? Minimal auf zehn. Okay, okay. Okay, nee, nee, weil dann oh, diese kleine süße Katze schläft neben meinen Klamotten. <lacht> okay, ich gehe kurz runter und dann nehme ich die Katze. Und dann schwimme ich glaube ich nochmal kurz da Runde, dabei kann ich euch nicht mitnehmen, weil ich kann hier nicht stehen und dann will ich nicht die GoPro versenken.